In diesem Video zeige ich euch, wie ihr WhatsApp, Snapchat, Instagram und TikTok am besten einstellt, wenn ihr eure Privatsphäre schützen wollt. Ihr könnt euch mit den Kapitelmarken auch direkt zu der App durchklicken, die euch am meisten interessiert. Wir starten mit WhatsApp. In WhatsApp gelangt ihr je nach Gerät unterschiedlich in die Einstellungen. Wenn ihr ein iPhone habt, klickt ihr einfach unten auf die Einstellungen. Bei einem Android-Gerät wählt ihr oben rechts die drei Punkte aus und geht dann in die Einstellungen. Wählt nun Account und dann Datenschutz. Jetzt habt ihr alle hilfreichen Einstellungsmöglichkeiten vor euch. Zunächst einmal muss nicht jeder, der eure Handynummer hat, auch direkt wissen, ob ihr online seid. Das könnt ihr also auf Meine Kontakte umstellen. Jeder, der eure Handynummer hat, kann außerdem euer Profilbild sehen, also wählt am besten auch Meine Kontakte. Dann können nur die euer Bild sehen, die ihr auch kennt. Die kleine Info kennt ihr vielleicht auch, da haben die meisten nur sowas drinstehen drin stehen wie ich nutze WhatsApp, aber auch da könnt ihr einstellen, wer das alles sehen kann. Dann gibt es noch Einstellungen dazu, wer euch in Gruppen hinzufügen kann. Diese Einstellung ist beim iPhone hier oben, bei Android Geräten müsst ihr vielleicht erst etwas runterscrollen. Klickt auf Gruppen. Hier könnt ihr nicht nur einstellen, dass nur eure Kontakte euch hinzufügen können, sondern auch einzelne Personen ausschließen, die euch immer in Gruppen hinzufügen, obwohl ihr das gar nicht wollt. Beim Status gibt es ebenfalls ein paar erweiterte Möglichkeiten. Ihr könnt da nicht nur einstellen, dass nur eure Kontakte den Status sehen können, sondern auch entscheiden, dass der Status nur für eure besten Freunde und Familie ist oder generell eure Kontakte zulassen, aber einzelne Personen ausschließen. Noch ein Tipp dazu. Man kann hier auch die Lesebestätigung ausstellen. Das ist an sich super für euch, wenn ihr immer davon gestresst seid, dass Leute durch den blauen Haken wissen, ob ihr eine Nachricht schon gelesen habt. Das können sie ohne die Lesebestätigung nämlich nicht mehr sehen. Wenn jetzt jemand anderes die Lesebestätigung auch ausgestellt hat, könnt ihr aber auch nicht mehr sehen, dass diese Person euren Status angeschaut hat. Vielleicht sieht also jemand gerade euren Status, ohne dass ihr das wisst. Überlegt daher gut, wie ihr eure Statuseinstellungen machen möchtet. Mit einer Bildschirmsperre, wie es beim iPhone heißt, bzw. Fingerabdrucksperre bei Android-Geräten, könnt ihr WhatsApp an euren Geräten auch vor Zugriffen durch andere nochmal extra sichern. So, noch ein letzter Tipp zu WhatsApp. Ihr könnt hier einstellen, dass Nachrichten in euren Chats standardmäßig nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden. Aber bedenkt, die Chats können natürlich von der anderen Person gescreenshottet und gesichert werden. Das gilt auch für Bildnachrichten, die ihr nur zum einmal angucken verschickt habt. Die Person kann sich das Bild trotzdem abspeichern. Weiter geht's mit Snapchat. In Snapchat findet ihr die Einstellungen, indem ihr auf euer Profil geht und dann oben rechts auf das Zahnrad klickt.